Wobei, nur, ich stelle ihn jetzt mal auf Wurde, ne? alle miteinander. Heute ist hoher Besuch da. Boah. Der Achim von ganz weit weg hat uns jetzt mal endlich besucht. Hoher Besuch? Ja, auf alle Fälle. Bei dem, was du uns hier mitgebracht hast. Auf jeden ja, ist er selbst selbstgebastelte Wasserstoffzellen. Richtig schön professionell. Ja, mach mal an. Ein Bubbler halt so, wie man gerade ja. braucht, ne? Ja, ja ist so auch sagen. Ja. Tja, nachdem er hier schon einige Tests mit so riesen Netzteilen gemacht hat, wollen wir uns jetzt mal endlich ranwagen, da mal mit verschiedenen Frequenzen zu arbeiten. Ja, ähm, dank dem Kelvin hä, wissen wir jetzt auch, wie man einen normalen MOSFET ansteuert mittels äh, Soundkartenausgang, ne, mit dem wir dann unser Signal generieren, was wir draufhauen wollen. Da gibt es dann einen Schaltplan, denke ich, mal, auch noch mit als Verlinkung dazu. Höher, ich bin mal gespannt. Als erstes wollen wir mal die Frequenz probieren, wenn das eine Frequenz ist, also die Zahl, die dabei erscheint, wenn Maggie über dieses Kassenband gezogen wird bei Simpsons. Da steht dann, so wie ich mir gemerkt habe, 486,25 und danach haben wir jetzt erstmal unsere erste Rechteckkurve programmiert mit 486,25 Hertz. Ich bin gespannt. Dann dürfte das auf jeden Fall funktionieren, weil ich habe die Schaltung schon oft benutzt und die hat immer funktioniert. Das geht doch auch auf den Weg. Bring <lacht> mal kurz mein Handtuch weg, bin gleich wieder da. Was ist denn das, das ja. V2? Du mal den Schaltplan. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. ja, wir suchen mal einen Schaltplan. <lacht> ja, so lernen wir für was die einzelnen Widerstände da sind. Das ist auch nicht verkehrt. Ne? Mhm. Wenn das jetzt gleich funktioniert hätte, wenn wir es angeschlossen hätten, hätten wir danach auch wieder, wieder, zieh ich ins Ohrwerk geguckt. So wissen wir jetzt wenigstens für was der 10k Widerstand da ist. Was der ist dann dafür da, um den mosfet kurz wieder auszuschalten sozusagen, wenn die Flanke runtergeht. Okay, wie war wie war. Also mit unserem Frequenzgenerator, das hat jetzt noch nicht funktioniert. So und als Abschluss, dass wir wegenhaben noch ein bisschen was Praktisches machen. Ja, hier sind hallo, grüß dich! Ich hab Schiss, zeig mal. An. Also zeig ja, mal. Scheiße, der stopft der Haut voll. Rein, ey, Echt cool, darf ich so einen in halb voll mitnehmen? Ja, ich den Gefühl, gerne, weil bin gerne. ich wenn dann Kannst so. du gerne machen, aber das, das hält nicht lange, das verschwindet. Also, auch im Ballon? Ja. ja. Oh, das ist scheiße. Ja. Ja, jetzt ist er schon auf. So, also. Zumindest den Test will der Achim jetzt nochmal durchführen. Also auf der Herfahrt hat er ungefähr immer so 50 Ampere gezogen, hast aber ungefähr genauso viel verbraucht wie immer. Ganz genau. Okay, so, das ist ja schon mal etwas, ne, wenn die Lichtmaschine da belastet wird, dass man genauso viel Sprit braucht wie sonst. Mal 23 Ampere. Oh, das ist eine gute Zahl, finde ich. Find ja. ja. Das dürfte sich dann auch effektivieren. Ja. Okay. Ja, dann berichtest du dann mal, wenn du zu Hause angekommen bist. Sehr schön. Oh, Rams! Juhu! Oh, ich stehe in die Hosentasche, danke. So, ich sag schon mal Tschüss, weil... Video ist zu Ende. Bis später.